Video ist in einem anderen Kontext entstanden, nämlich für ein Projekt mit dem Titel DIC LL, also digitales Lernen und Lehren. Es war mein erstes Lehrvideo, das einen Inhalt etwas länger und ausführlicher behandelt, nämlich hier die digitale Präsenz. Die Inhalte sind nach wie vor gültig und total gut zu übertragen auf das, was ich gerade mit anderen zwei Videos gemacht habe, nämlich etwas über die geteilte Intentionalität von Menschen zu erzählen und daraus abzuleiten, was wissenschaftliches Wissen ist und warum sie schließlich zu einer substanziellen Individualität notwendig ist. Jetzt also ein dritter Teil, der den Titel trägt, digitale Präsenz. Da war doch, 2015 war es, die Studie von Microsoft Canada. Also in der Presseankündigung klang es so, dass sich laut einer Studie von eben Microsoft die Aufmerksamkeitsspanne von 12 Sekunden auf 8 Sekunden verkürzt hätte. Demgegenüber hätten Goldfische mittlerweile eine Aufmerksamkeitsspanne von etwa 9 Sekunden. Die Studie sollte aus dem Jahr 2013 stammen. Wenn man mal genau nachforscht, gibt es eine solche Studie nicht. Und es wäre ja zumindest aus meiner Sicht arg verwunderlich, wenn es diese Korrelation geben würde. Insbesondere habe ich mir immer die Frage gestellt, wie misst man beispielsweise die Aufmerksamkeitsspanne von Goldfischen. Präsentiert ist diese Studie natürlich oft und vielfach geworden, auch im Hochschul- und Universitätskontext. Der Tenor, der immer mitschwingt bei solchen Präsentationen, ist, dass vor allem die digitalen Gerätschaften wie Smartphone, Tablets und Ähnliches irgendwie Schwierigkeiten bereiten. Aber es gibt bereits sehr lange Untersuchungen dazu, dass es eine durchschnittliche Aufmerksamkeitsspanne möglicherweise gibt, dass die aber ziemlich bedeutungslos ist, weil es immer darum geht, was für einen Auftrag konkret Studierende beispielsweise zu erfüllen haben. Das heißt, die Aufmerksamkeit ist zielgerichtet auf den Auftrag, auf das, was konkret zu tun ist. Und neben der Studie gab es dann auch noch diese Veranstaltung, die mich dazu inspiriert hat, dem Thema der digitalen Präsenz nachzuspüren. Genauer handelte es sich auch hier um eine Veranstaltung an der Hochschule München, in der wurden Thesen der Studiendekane präsentiert. Die These 2 habe ich hier mitgebracht. Sie war auch der konkrete Auslöser, mich damit theoretisch zu befassen. Es war insbesondere diese für mich ganz schwierige Gleichsetzung von Präsenz auf der einen Seite und physischer Anwesenheit auf der anderen Seite. Die war notwendig, um überhaupt diesen für mich nicht hilfreichen dichotomischen Gegensatz von Präsenzlehre zu Online-Lehre aufzubauen. Auch das werden wir jetzt im Nachgang weiter behandeln. Als erstes ist es für mich hilfreich, wenn wir uns mal der Frage einer Präsenz zuwenden, weil nämlich bereits der Begriff Präsenz mehrdeutig ist. Ich habe dazu erstmal eine Definition der Wikipedia mitgebracht. Und an der kann man schon mal sehen, dass Präsenz sowohl räumlich als auch zeitlich eine Bedeutung hat. Dass Präsenz nicht unmittelbar mit physischer Anwesenheit zu tun hat, mag das Beispiel zeigen, dass man medial präsent sein kann, was nicht gleichbedeutend ist, physisch im gleichen Raum zu sein. Gerade eine Telepräsenz, zeigt eigentlich, dass man auch sehr weit weg sein kann und gleichzeitig doch präsent. Nehmen wir mal die zeitliche Dimension von Präsenz, die Gegenwart oder eigentlich auch vom Gegenwärtigsein und übertragen das Ganze aufs Lernen. Am Ende von Lehrprozessen soll ja schließlich rauskommen, dass die einzelnen Studierenden lernen. Und dabei ist erstmal völlig egal, ob das auf dem analogen Weg oder auf dem digitalen Weg passiert. Dabei möchte ich zunächst etwas gegen den Lernkurzschluss formulieren. Und zwar, dass die Darbietung eines Stoffes immer erst der Beginn eines Lernprozesses ist und nicht sein Ende. Jetzt schauen wir uns mal typische Situationen der Darbietung, die natürlich in der Gegenwart stattfindet, an. Zum einen haben wir die klassische physische Präsenzsitzung im Vorlesungssaal. Dann haben wir sowas wie Blended Learning Formate. Zumindest wäre das ein Bild von mir, das eine solche Situation kennzeichnen würde. Und schließlich findet die Darbietung auch über digitale Plattformen statt. Und letztlich findet auch eine Darbietung statt, wenn man beispielsweise Medien wie etwa Videos und ähnliches einsetzt. Dabei gibt es mittlerweile genügend Erkenntnisse darüber, dass die Darbietung selber keinen Einfluss auf das Lernergebnis hat, sofern die Inhalte dieselben sind und sich eben nicht zwischen den unterschiedlichen Medien unterscheiden. Einen Unterschied gibt es aber dann doch und den möchte ich erstmal für das Thema digitales Lernen ins Felde führen. Dieser Unterschied liegt in der Gegenwart bzw. eigentlich nicht Gegenwart, den digitale Plattformen durch die asynchrone Arbeitsmöglichkeit und Lernweise darstellen. Genauer ist es eigentlich so, dass Sie die Präsentation des Stoffes von der Lernsituation entkoppeln können und damit die Aufmerksamkeit auf den Lerngegenstand immer dann möglich ist, wenn die Studierenden beispielsweise Zeit und Muße dafür haben, sich diesem Thema zu widmen. Vor allem auch dann, wenn sie die notwendige Konzentrationsfähigkeit haben, das zu tun. Was umgedreht wiederum heißt, dass die Aufmerksamkeit selber nicht während der Präsenzphase erzwungen werden muss. Das ist ein Thema, das die intrinsische Motivation von Lernen betonen kann. Gehen wir nun mal zurück zum Anfang des Videos. Also zum Thema der Aufmerksamkeit. Letztlich ist bewusstes und willkürliches Lernen stark von der Aufmerksamkeitsleistung von Menschen abhängig. Die Aufmerksamkeitsleistung selber wiederum geht zurück bis tief in die biologischen Grundlagen von Menschen auf ihre Fähigkeit zu Handlungen sowie die Umsetzung von Handlungsplänen und die Steuerung der Handlungen beispielsweise im kollaborativen Kontext. Bewusstes Lernen ist also abhängig von der Aufmerksamkeit und der Aufmerksamkeitsleistung von Menschen. Diese wiederum ist sozial grundgelegt, was ich an einem sehr schönen Beispiel zeigen möchte. In diesem Bild sieht man sehr deutlich den Blick dieser lebenden Statue, weil nämlich das menschliche Auge etwas entwickelt hat, was... Die Blickverfolgung ganz leicht ermöglicht. Fachlich heißt das Weiße des Auges Sklera. Und diese Sklera ist gegenüber unseren Artverwandten, also den Affen, der dominante Teil des Auges. Die Blickverfolgung hat es von jeher ermöglicht, dass Menschen auf Dinge aufmerksam gemacht worden sind. Insbesondere bei der Jagd und dem Werkzeuggebrauch spielte diese Blickverfolgung von Anfang an eine wichtige Rolle. Die Aufmerksamkeitssteuerung in dem Sinne auf wichtige Tatbestände hinzuweisen oder auf interessante Facetten eines Themas im wahrsten Sinne des Wortes aufmerksam zu machen, ist bis heute ein wesentlicher Bestandteil von willkürlichen bzw. auch organisational initiierten Lernprozessen. Letztlich geht es bei der Frage des digitalen Lernens also überhaupt nicht darum, ob digitale oder analoge Tools zum Einsatz kommen, sondern es geht immer um die passende Gestaltung der Lernsituationen, um Kommunikation und Vernetzung, in unserem Fall beispielsweise mit wissenschaftlichen Inhalten. Das betrifft auch den zweiten Teil der Aufmerksamkeit, nämlich das Aufmerksam Sein und Aufmerksam Bleiben. Das ist eine basale Eigenschaft menschlichen Lernens nämlich aufmerksam bei der Sache bleiben zu können und damit Lernprozesse zu ermöglichen. Gefordert ist auch hier in einem digitalen Sinn didaktische Überlegung der Gestalt, dass sie bereits analog unglaublich Sinn machen würden, weil sie nämlich Sinn erzeugen können. Der Rest der Geschichte ist jetzt schnell erzählt. Doch bevor ich dazu übergehe, Nur mal eine kurze Rekapitulation des bisher Erarbeiteten. Also allein dadurch, dass Online-Lehrveranstaltungen im virtuellen Raum oder über digitale Geräte stattfinden, sind die Probleme, eine geistige Präsenz zu erzeugen, weder einfacher noch schwerer zu lösen. Sie sind als Aufgabenstellung zwar anders gelagert, aber es bleibt eine Herausforderung, die angegangen werden muss. Kommen wir nun mal zur digitalen Aufmerksamkeit. Das Aufmerksam machen beispielsweise ist etwas, was soziale Medien wunderbar beherrschen. Ich denke da speziell an Twitter als Kurznachrichtendienst oder wie sagt man so schön, Micro Learning Tool aber auch beispielsweise Facebook, überhaupt soziale Medien, eben auch digitale Plattformen im Unternehmenskontext. Das Spannende daran ist nämlich, dass über die Likes, also über die Empfehlungen, die gegeben werden, andere auf meine eigenen Vorlieben beispielsweise aufmerksam werden, auf meine eigenen Perspektiven aufmerksam gemacht werden. Auch Kommentare, da geht es dann schon weiter, sind ein sehr wichtiges Mittel im digitalen Kontext, die Aufmerksamkeit zu steuern, weil ich auf bestimmte Facetten oder bestimmte Themengebiete eben den Fokus lenken kann. Als letztes für diesen Bereich ist aus meiner Sicht zu nennen, dass über den Aufmerksamkeitsstrom, über die Timeline, wie auch immer man das so genau bezeichnen will, die Profile in virtuellen Umgebungen äußerst lebendig werden. Und es gibt dazu eine schöne Aussage, die das nun mal für digitale Lernplattformen untersucht hat, die da lautet, dass man eben auch Sympathie und Antipathie für jemanden, oder gegen jemanden entwickeln kann, allein dadurch, dass man beobachtet, wie sie im virtuellen Raum agieren, wie sie sich verhalten, was sie liken, was sie nicht liken, wie sie sich auch gegenüber anderen Personen über ihre Profile im digitalen Raum verhält. Das ist die Frage der Aufmerksamkeitssteuerung des aufmerksam -Machens. Zum digitalen Aufmerksamsein kann man ebenfalls weit zurückgreifen auf analoge Untersuchungen, wie beispielsweise hier das Bild, das zeigt die Untersuchung von Alfred Jarbus aus dem Jahr 1967, wie hier die Aufmerksamkeitssteuerung beim Betrachten eines Bildes durch die konkrete Aufgabenstellung total beeinflusst wird. Also je nachdem, wie die Frage lautete, wurde das Bild anders betrachtet, untersucht, wie auch immer. Das heißt also, von der konkreten Aufgabenstellung hängt ab, mit welchem Fokus sich Studierende bestimmten Themen, Inhalten nähern. Und das ist auch sehr, sehr wichtig bereits im analogen Kontext, aber noch viel deutlicher und elementarer für den Bereich der digitalen Aufmerksamkeit, weil nämlich die Aufgabensteuerung das typische Instrument dafür ist, auf digitalen Plattformen zu lernen. Der Ausblick knüpft nochmal an die Einführung bzw. an den Beginn dieses Videos an. Genauer eigentlich an der Frage der Veranstaltung, in deren Rahmen ich die Thesen der Hochschuldikane kennengelernt habe, die einen für mich ziemlich unnötigen Konflikt zwischen Präsenzveranstaltungen und Online-Lehre aufgemacht hat. Ich hoffe, ich konnte zeigen, dass das zumindest in dieser formulierten Form nicht zutrifft. Es ist es aber deshalb richtiger, wie eine Studie nahelegt, dass die DNA der Studierenden digitaler geworden ist? Dass sie heute eher im Team arbeiten und Aufgaben gemeinsam lösen, als alleine im stillen Kämmerlein zu sitzen? Insbesondere in Zeiten der Online-Lehre aufgrund von Corona? Ich glaube, auch damit muss man sich nur mal nun kritisch auseinandersetzen, um einen erfolgreichen Weg der Forschung zu gehen. Das allgemeine Credo auf der Veranstaltung war, du hast zwei geteilt. Auf der einen Seite ist klar, dass natürlich Smartphone, Tablets und ähnliche digitale Gerätschaften stören und ablenken können, also gerade keine Präsenz bzw. Präsenz im Sinne von Aufmerksamkeit zulassen. Auf der anderen Seite aber ist klar, dass beispielsweise die kommunikativen Fähigkeiten über Smartphones, Social Media und ähnliches eine wertvolle Ressource für Studierende und von Studierenden darstellen können. Auch das oft negativ dargestellte Hin- und Herswitchen zwischen verschiedenen Kanälen, Kommunikationsmedien und Ähnlichem folgen eigentlich komplexen Strategien der Handlungssteuerung. Mit anderen Worten, auch die verteilte Aufmerksamkeit in Bezug auf die unterschiedlichen Geräte und Kanäle ist im Regelfall nicht zufällig und auch nicht völlig willkürlich. Gerade dieses Medienverhalten der Studierenden kann zu einer hohen visuellen Kompetenz führen. Beispielsweise bei der Deutung und Interpretation von Bildern. Allerdings sind diese Kompetenzen nicht von Geburt auf gegeben. Sie sind auch nicht einfach da und abrufbar. Sie müssen gerade im Hochschulkontext und in Fragen der Lehre und des Lernens fruchtbar gemacht werden. Dazu gibt es, aus meiner Sicht zumindest, Viele spannende Ansätze. An zentralen Stellenwert nimmt dabei das Thema des Social Learning ein, also dieses gemeinsame Kollaborieren im Sinne eines Lernens und damit der Gestaltung des dazugehörigen Lernprozesses. Echte digitale Kompetenzen entstehen also im realen Gebrauch und sie bedeuten keine Konkurrenz für klassische analoge Veranstaltungen, sondern stellen eine enorme Erweiterung der Möglichkeiten von Lehre und von Lernprozessen dar. Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt auch Michael Keres in einem wunderbaren Aufsatz zur Frage der Konstruktion des Digitalen, weshalb ich am Ende dieses Videos noch einmal ein Zitat aus diesem Aufsatz hier zeigen will. Das Digitale ist eben nicht additiv in der Bildungsarbeit zu verstehen, also etwas, was zusätzlich dazukommt oder was man machen kann, wenn nichts anderes übrig bleibt oder wo man eben auch mal machen kann, wenn man lustig ist. Es durchdringt unsere Lebens- und Lernwelten und ist damit eben etwas, was eine Synthese ermöglicht.